Im letzten Video, ging es ja um die Marketingziele und ein Ziel wäre es ja zum Beispiel, dass man sich überlegt, die Bekanntheit zu erhöhen von seinen Unternehmen oder von seinen Produkten. Und wir haben hier einen Chef, der sich das auch überlegt und der überlegt da ganz modern. Na klar, das mache ich über die sozialen Medien, dass ich da vielleicht mehr Fans auf Instagram erreiche. Er hat sogar eine eigene Social Media Beauftragte dafür, die das Ganze koordiniert. Die antwortet jetzt aber auf die Aussage, wir brauchen mehr Fans auf Instagram, mit einer ganz trockenen Aussage, nämlich mit dieser Zielformulierung, kann ich nichts anfangen. Tja, warum ist das so? Ich kann ganz leicht überprüfen, ob ich Ziele erreichen kann, denn Ziele müssen SMART sein. Das ist jeweils eine Abkürzung des Anfangsbuchstaben. Das geht auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Und zwar ein Ziel muss zunächst mal spezifisch sein, das heißt konkret sein, wenn ich einfach nur sage, ja, ich möchte mehr Fans, ja, was heißt das, also wie viele Fans, in, in welchem Zeitrahmen, was habe ich dazu für Verfügung, ja, also es muss schon ein bisschen genauer sein, dann muss das Ganze messbar sein, das heißt, ich muss schon eine Aussage treffen, wie viele Fans möchte ich denn haben, 100 Fans, 1000 Fans, eine Million Fans, 50% Prozent mehr, ja, also irgendwie muss es ja quantifizierbar messbar sein, dann muss ein Ziel auch ausführbar sein. Das heißt, ich brauche die Rahmenbedingungen dazu, ich brauche äh, Mitarbeiter vielleicht, ich brauche ein Budget dazu. Und es muss realistisch sein. Ja? Also ich kann nicht davon ausgehen, ich habe eine Instagram-Seite mit fünf Fans und äh, möchte in einer Woche eine Million haben. Das äh, ist ja unrealistisch, äh, außer ich sehe jetzt vielleicht irgendeinen viralen Hit, aber das ist ja sehr sehr unwahrscheinlich. Ja, und dann, dann muss das Ganze terminierbar sein, es muss auch wissen, in welchem Zeitrahmen soll ich die, die Anzahl erhöhen, also in einer Woche um 10%, in einem Jahr um 20%, also das Ganze an den Zeitrahmen stecken. Ja, wie könnte so ein smartes Ziel aussehen? Ich habe hier meine Formulierung. Also im nächsten Quartal soll die Anzahl der Fans auf Instagram um 20% gesteigert werden. Nächstes Quartal, damit haben wir also schon mal einen Termin, der festgelegt ist um 20 gesteigert. Damit habe ich schon mal eine Zahl, die ich messen kann. Das heißt, ich kann das Ziel dann auch überprüfen. Dafür soll wöchentlich ein Gewinnspiel für abgegebene Kommentare stattfinden. Ähm, das klingt ganz plausibel, das kann ich ausführen. Muss ich mir vielleicht überlegen, welche Gewinn ich mache. Ähm, muss ich auch auf dem Budget vielleicht in die Hand nehmen und mir überlegen, dass ich vielleicht nicht nur ein paar äh, Werbeprodukte da rausgebe. Aber wenn ich dann ein richtig gutes Gewinnspiel mache, dann wird das sicherlich einige Leute auf die Seite locken. Die dann dementsprechend einen Kommentar abgeben. Und dann durch diese Aktion und die vermehrte Interaktion sollen neue Fans auf die Seite aufmerksam gemacht werden. Auch das klingt ganz realistisch, dass dann also welche nachgezogen werden. Ein Mitarbeiter der Marketingabteilung sollte für täglich eine Stunde Arbeitszeit investieren. Das klingt auch machbar, also das ist auch ausführbar. Wahrscheinlich haben wir einen Mitarbeiter, der da die eine Stunde Zeitbudget mitbringt. So, am Ende des Gespräches, da fällt dem Chef noch was anderes ein. Und zwar möchte er ja das Budget für Social Media um 30% kürzen. Das heißt, Budget, im Endeffekt das Geld, das zur Verfügung steht. Auch das ist ein Ziel, natürlich ein Marketingziel. Ist ein bisschen besser formuliert als sein erstes Ziel, ist aber auch nicht smart. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Die Reaktion der Beauftragten, ist dann dementsprechend, denn dieses Ziel ist natürlich im Widerspruch zu seiner ersten Aussage, dass man also die Aktivitäten in den sozialen Medien ausweiten will. Dementsprechend muss man da natürlich aufpassen. Wenn wir Marketingziele formulieren, wenn wir mehrere Ziele formulieren, die können sich natürlich ergänzen. Das nennen wir dann Zielharmonie, wenn sie also miteinander im Einklang stehen. Aber sie können eben auch im Interessenskonflikt stehen. Und wenn ich jetzt also hier mehr Fans auf Instagram haben will und auf der anderen Seite aber das Budget für Social Media kürzen will, dann habe ich ganz klar hier einen Interessenkonflikt und da muss ich aufpassen.